Dankeschön. Ähm, dann ähm, dränge ich noch rein ähm, in eigener Sache. Ich habe es vorhin schon kurz gesagt: in drei Wochen findet Jugendhackt Österreich statt. Es ist ein Hackathon ähm, für Jugendliche zwischen 12 und 18 Jahren hier in der Grand Garage. Also, die Kids haben die großartige Möglichkeit, wirklich die offene Werkstatt zu erobern. Ähm, wir haben das Motto: mit Code die Umwelt verbessern und werden Datensätze, eben Open Data zur Verfügung stellen, aber auch tolle Mentorinnen aus allen möglichen Bereichen und die Kids können dann wirklich ihre eigene App, ihre eigene, ihr eigenes Hardware- oder Software Projekt umsetzen. Ja, Es ist ein Kooperationsprojekt zwischen der Open Commons Linz und der Grand Garage. Und ihr seid herzlich eingeladen, dann am Sonntag, am 27. die Ergebnisse anzuschauen. Ab 14 Uhr gibt es hier eine öffentliche Präsentation. Ähm, ja.